Zurück zu Pokémon Schild. Wir machen weiter mit Route 8 und einem Arena. Nein, kein Arena, aber einen normalen Trainerkampf. Ein Augenblick bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Ist das so? Noch mal sehen. Ärztin Romina, was machen sie denn hier? Roselia, auch nicht du schon wieder. Wir haben schlechte Erfahrungen mit diesem Pokémon gemacht in der Naturzone und daher gehen mir bitte bitte aus den Augen mit Primano denke ich machen wir das ich denke es passt ganz gut Primano muss ich ja auch noch entwickeln und ähm, Kursi muss ich ja auch noch entwickeln zwei Pokémon die sich noch entwickeln werden nicht in dieser Folge vielleicht vielleicht nicht in dieser Folge meine ich so rum aber, obwohl, Kursi könnte sich sogar in dieser Folge schon entwickeln. Giftstachel, und Keine Vergiftung. Okay, zum So. Ich habe ähm, extra Primano reingetan, weil ich will, dass sie sich entwickelt. Und dafür halt viel Level bekommen. Weil Krimi ist das schon Level 9, 30. 200 Level 40. Nice, nice. Und... Selber hat sie auch ein Primano, super. Juhu. Vorahnung. Wirbler! Bam! Wirbler ist eine sehr schwache Attacke. Werde ich irgendwann ersetzen. Aber. Ist halt sehr effektiv. denke ich, passt das trotzdem. So, der wird vor mir sterben. Das wird dir nichts bringen, das macht nicht mehr. Der du macht fast gar nichts im Vergleich. So, ein Doch, warum lebst du noch? Zauberschein, Really. Ich denkst, echt, du könntest das noch reißen, ja, wa? Tu's aber nicht, Wirbler! Und Intel Level 43. Wenn es meinen Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Und wieder zeigt sich der Wert der Gesundheit das wird erst erkannt, wenn sie angeschlagen ist. Ja, yep. das mag gut sein. Okay. Uh. Cool Pokémon, die wir antreffen, muss ich zugeben. Hier gibt es ein Item. Ein Leuchtstein. Der hilft einem bestimmten Pokémon bei der Entwicklung. Oh, hi. Ein. Oh, ein Sanaconda. Nicht kein Sanaconda. Ein Sanaconda. Nervig, nervig. Aber wir können hier zumindest ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Deshalb machen wir das nochmal. So. Gleich aber ein paar Level-Ups. Freut mich, freut mich, freut mich. Hallo! Willst du vielleicht gefangen werden? Kleines Gladiantri. Die Weiterentwicklung ist sehr gut. Ich freue mich vielleicht auch sogar im schwarzen und weißen Display. Aber bis zum schwarz und weißen Display dauert es noch. Definitiv nicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt kein schwarz und weißen Nur so am Rande. <lacht> Über nächstes Jahr äh, glaube ich auch nicht. Kann aber sein. Mal gucken ich will hin und wieder mal so ein pokémon display bringen vielleicht so zweimal im jahr ich die zeit oh, du bist so ich hoffe die route ist nicht allzu lang die route hat nämlich zwei teile und zwar gibt es auch noch eine eisregion in dieser route so ist das hier richtig nee ist es nicht gut tm 96 schmalhorn äh, okay. Wie könnten wir die Attacke beibringen? Ich wüsste jetzt niemanden. Ich benutze eh fast nie TMs von daher. Nicht so schlimm. Äh, von da kam ich. Also müssen wir hier lang. Das ist sogar so ein ähm. Ja. Steroidentyp. typ <lacht> Mit seinem Big Brain. Da, da, da. Zumindest sieht das irgendwie so aus. So, einfach abschießen und dann passt das. So, also ich weiß nicht, wie das alles sein wird mit den Aufnahmen. Ich nehme mich gerade sehr, sehr viel auf, weil ich nicht weiß, ob ich die Switch in den nächsten zwei Wochen haben werde oder in der nächsten Woche. Da muss ich mal gucken. Routine Level Up, Creme Level Up, Kursi Level Up. Ich könnte aber gut sein, dass ich nächste Woche die Switch nicht habe, deshalb muss ich viel aufnehmen. Äh, Aroma Kur hat also schon das Problem mit des Teams mit beruhigendem Duft. Uh. Aber wenn ihr die Folge seht, habe ich verstehe ich eh schon die Switch wieder. Von daher passt das. Egal. Ähm, brauchen wir nicht. Unnötig. Will ich nicht erlernen. Brauche ich nicht. Krimi Level 40. Genesung. Danke. Endlich mal was Gutes. Ähm, was machen wir dafür weg? Äh, Liebeskuss. Machen wir dafür weg. Würde ich sagen. Und Q Level 33, entwickelt sie sich? Nein, erst mal 35 glaube ich. Drei Übertränke. Äh, was? Was? Bronzung? Oh, krass! Bronzung gibt es hier. Cool, cool, Ich schieße es natürlich mal ab. Ein paar Erfahrungspunkte. Piu. Und dann werden wir auch schon in den nächsten Folgen die sechste Arena äh, bestritten haben. Darauf können Sie schon mal freuen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Vielleicht schaffe ich es sogar noch in dieser Aufnahme-Session. Weiß nicht, wie man Speicherplatz damit macht. Aber ja. Nice. So. Okay. Äh, ich will das Vieh fangen. Ja doch. Gehen mal einen Kampf mit dem Vieh. Ich will es eigentlich fangen. Das Vieh ist richtig cool. Bam, bam. Irgendwann welche ich ja eh alle gefangen haben. Von daher... Ach, so bei der 40. Und ich mache eh sofort One Hit, ne? Hat es Robustheit drauf. Sonst ist es eh schlecht. Nur die mit Robustheit sind gut. Aber ich glaube, nur wenige haben das, weil ich habe es da wieder one hätten können. Hm. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mit Intell und Weg zu tun. Weil mit dem kommen wir eigentlich ganz, ganz gut zurecht hier. sind ja größtenteils äh, Steinkampf-Pokémon hier. Was auch immer. Ähm. Lass mich bitte durch. Ein Elixier gibt es hier. Füllt die AP auf. Geil. Das feiere ich. Boing. Hoppada hoppa. Hoppida hopp. Hier gibt es einmal drei Luxusbälle, ein behaglicher Ball. Der Pokémon lässt nach dem dem Trainer gegenüber, gegenüber schneller zutraulich zu werden. Okay, Luxusball war früher, glaube ich, einfach nur gar kein Ball, so ein ganz normaler Pokéball halt. Aber jetzt hat er sogar eine Fähigkeit. Cool. Und ein Sanaconda. Kostenlose Erfahrungspunkte, sage ich dazu einfach mal. Die können wir natürlich auch momentan gut gebrauchen, wo wir alle unsere Pokémon auf Level 40 bringen wollen. Ich schätze nämlich mal, die äh, nächste Arena Leiterin wird äh, ja Level 40er Pokémon haben. Deshalb müssen wir da auch auf dem Level kommen. Übrigens, die Eis-Arena-Leiterin, die ist, soweit ich weiß, in Schwert sowohl auch in Schild anders. Also wir ein Sch Schild haben wir auf jeden Fall sie. Ich weiß nicht, wie das in Sch Schwer Schwert aussieht, das weiß ich gerade nicht interne Level 45 und Primaro Level 38. Cool, cool. Nice, nice. Uh, oh, hi. Das ist ein neues Pokémon. Ein Legios. Oh Lord, das besteht ja aus mehreren. Das ist ja cool. Und das hat soweit ich weiß keine Entwicklung. Aber es ist ein sehr cooles Pokémon. Ist anscheinend Gesteinkäfer. Gehe ich mal von aus. Könnte sein, bin mir nicht sicher. Versuchen wir es mal zu fangen, ich habe nur noch drei Pokébälle, verdammt. Mal schauen, ob es klappt. Vor man fängt alle auf einmal, es ist anscheinend ein Pokémon. Auch wenn das so aussah, als wenn das fünf, sechs. <lacht> cool, wir haben es gefangen, neues Pokémon gefangen, cool, cool. Ihr könnt ja immer Video pausieren und gucken, was so die Beschreibung vom Pokédex sagt. Ich lese sie erst irgendwann mal ganz am Ende des Plays in der Bonus-Episode vor, wo ich alle Pokémon gefangen habe in Pokédex. Ja. Hier es ein Item. Feentafel. Verstär verstärktes po pokémon von Typ Fee. Habe ich richtig gelesen? Das wäre richtig nice. Attacken von Typ Fee. Ja, creamy. Oh. Hat schon Item? Großwurzel. Steckt KP stehende Attacken. Er bringt ja jetzt eh nichts mehr. Und naja, nicht wichtig, oh Gott. Dich habe ich auch schon seit schwarz-weiß nicht mehr gesehen. Skalik, sagt mir überhaupt nichts mehr der Name. Skalik. Das ist wie, als würde ich zum ersten Mal hören. was Pokémon gibt es seit schwarz-weiß. und Weiß. Und da habe ich es auch <lacht> zuletzt gesehen. <lacht> Abschlag. Aua, das macht so viel Damage. Pokéball, Gah! Ich habe keine heil -Items. das ist nicht so gut. Ich kann mich nicht mehr heilen. Nice, gefangen. Cool. Aber Leute, wir ernähren uns tatsächlich sogar jetzt schon dem Ende zu. Wir haben mehr als die Hälfte. Und wir sind erst Folge 30, glaube ich. Ungefähr. Ich habe es gerade nicht im Blick. Sorry. Top-Beleber. Da oben geht es anscheinend weiter. Deshalb gehen wir hier lang. Oh. Oder wo geht's weiter? Strehpuli will auf jeden Fall nochmal Stress, aber ich sag dazu nein, Puli. Ich habe da keine Lust und noch keine Zeit für dich. Tschüss. Ich weiß nicht, wo geht's denn dann? Ich habe ihn noch null berührt! Hallo? Was soll denn dieser Betrug? Wir gehen mal erstmal links nach oben, weil ich glaube, da ist nicht richtig. Und da könnte dann, wenn es nicht richtig ist, ein Item dafür sein, dass es der falsche Weg ist. Oh, Mann, ich wusste, da war der Typ noch. aber Ich, ich habe keine Lust auf Kämpfe. lasst mich. Ich will eigentlich jetzt nur die, äh, die Schatten erkunden, die nächste. Darauf habe ich gerade Lust. Aber bevor wir gegen diese Kämpfe gibt es hier ein Riesen-Nuggets. Nice. Das Leben ist zwar wie eine Reise, aber das Ende des Lebens ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Hm, interessant. Ein Grolldra. Oh mein Gott, was? Ein Grolldra hat sie. Groll Grolldra ist somit einer der seltensten und op Pokémon in diesem Spiel. Gibt es nur in der Naturzone, irgendwo in der Ecke. Weiß nicht, ob wir das schon bekommen könnten weiß überhaupt nicht, ob ich so ein Team haben will. Es ist Drache Geist, was eine richtig geile Kombi so an sich ist. Aber die erste Entwicklung kann gar nichts. Die ist schwach. So. Skalyk. Ja, komm. Nintendo schafft das schon, oder? Ähm. Ja, Mauer. Schuss. Präzisionsschuss wenn ich verfehlen hier. Wir wollen ja, ja gewinnen, schnell durchkommen. Also ich will zumindest schnell durchkommen, will gerne die Stadt erkunden. Da habe ich gerade Bock drauf. zwar noch 41. Nice. Und besiegt. Eine Niederlage ist nicht das Ende. Nicht so lange, man wieder aufsteht und weiterkämpft. Ich habe schon gegen viele Arena-Talente gekämpft. Ich hoffe, dass sie alle ihre Ziele erreichen können. Wäre ja, ganz schön, ne? Äh, uh, äh, uh, mm, okay. Hi! Yeah, yeah, yeah! Hey, du da! Unsere Rap-Session ist jetzt live, was ein Hit! Put your hands in the air, na los, mach mit! <lacht> Deine Tante heißt Barbara! Nein, heißt sie nicht! Togi de Maru? Ah, das habe ich schon seit. Äh, äh, Mond nicht mehr gesehen! <lacht> oh Mann! Ich dachte erstmal seit XY, aber ich hab's definitiv in Sonne glaube ich, schon mal gesehen. Down geht es aber. Sorry Bro. Da geht es down. Das war's schon. Turkey D und ich sind aus dem Rhythmus gefallen. Macht nichts, nächstes Mal lassen wir knallen. Einmal will ich mit Nets die Bude rocken. Yo ich sag dir, das taucht dich von den Socken. Ich mag die leute die haben coole reime yo yo yo oh hi ein nugget cool cool ein kingstein was okay cool ist es ende Willst du noch mal kämpfen dumm dum, bam bam bam bam bam bam eventuell wenn ich auch drauf drauf baukesse könnte ich ja nach dem let's play auch noch mal legi hand streams machen und ich sehe gerade Legos ist ein neutral geschlecht pokémon davon haben wir fast gar keine es ist also schön wieder eins zu sehen na dann brauche ich dann nicht noch eins fangen wozu okay wir sind da fast hier sind noch ein paar die wollen sogar kämpfen Machen wir gleich die gibt es noch was Oh Leute, ist ein Secret. Fünf Feldbeschichtung? Ein Alter zum Tragen hat der Träger durch eine Attacke oder eine Fähigkeit, ein Feld erzeugt. verlange sich dessen Dauer. Okay, hier habe ich noch nie gehört von. Hallo. Ich verrate dir ein Pokécamping-Geheimnis. Es lautet, drücke auf dem Stick. So kannst du nämlich die Hocke, in die Hocke gehen und bist gleich viel näher an kleineren Pokémon dran. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal ein Pokécamp versuchen. Guck mal, was Lisa so hat in ihrem Pokecamp. Äh, Evoli-Form. Fast alle. Nicht alle, aber fast alle. Cool. Machen wir mal selber eins auf, so nebenbei. Habe ja schon lange nicht mehr gemacht. Guck dich unser Team an. Können die die Hocke gehen? Oh, guck dich das an, wie süß! Komm mal her. Ein wenig langsam. Du schaffst das schon. <lacht> du schaffst das. Du schaffst das. Hi, wie geht's? Erzähl mir mehr. Okay, spielen gehen. Das kommt immer noch. Es ist immer noch nicht da. Du schaffst das schon. Ich glaub an dich. Hey. Primano. Bist du schneller? Wer ist schneller da? Ja, natürlich Primano. Also. Du schaffst das, ich glaube an dich. Wie geht's? Müde und hungrig. Es ist fast da, Leute. Es ist fast da. Es ist fast da. Du schaffst das! Du schaffst es! Ich glaube an dich! Yes! Noch mehr Aufmerksamkeit! Lass uns spielen! Yes. mal hier, Was ist das? guck mal hier, wow, wow, wow, wow, wow. Ist das? siehst du das? Siehst du das? Willst du kämpfen? Ja, greif es an! Bam! Wir beide kämpfen. Greif an, bam, bam, geil! So, unser Feier des Tages noch mal kochen wir Curry. Heute es einen Pilzmix zusammen mit einer Amrena-Beere, einer Sine-Beere, einer Labrusbeere. Einer Seetangbeere. Ähm, was haben wir noch nicht? Ganz unten haben wir noch nichts. Ähm, eine Granabeere. und um, eine Wikibere. Und oh, es passt. Ich denke, das reicht schon so. So, und jetzt wird schön gekocht mit der Pilzflavor. -Äh yeah. So, machen wir mal ganz schnell. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man ganz schnell... Macht oh, doch! doch, doch, das ist ganz gut. Könnt ihr mal hören, wie schnell ich gerade am tappen bin. Ich kann mich nicht ganz konzentrieren. Ah, aber da freuen die sich schon. Zum so, Beispiel in Telly und ich kann nicht schneller drücken. Ah, er freut sich schon. Nice. So, jetzt schön umrühren. Anscheinend wird das lecker, was wir hier vorbereitet haben. Super, super. Lecker, lecky. Curry, curry, curry. Ja, yeah, ja, yeah, lecker, lecker. Und? Ist es fertig? Oh, es riecht schon so lecker. Und wir müssen es Liebe geben. Jetzt. Hast du geklappt? Ich hoffe. Guten Appetit. Und da freuen sich alle. Herbes pilz Curry. Schmeckt's? Yes, es schmeckt. Geiloma 3000... Alle wieder geheilt. Das ist super. So. Erfahrungspunkte für alle. So, bevor sich Kurse entwickelt, würde ich äh, sie gerne auch mal äh, vorne haben. Gucken, wie die so im Kampf äh, sie schlägt. Hi. Ich mag süß aussehen, aber meine Punkten haben so einiges drauf. Passt bloß auf. Wer als Geschäftsmann erfolgreich haben will, muss, dass sie einmal eins der Kommunikation beherrschen. Das geht natürlich auch für den Ungarn mit Pokémon. Ist das so? Christina und Morten. Hippoter. Was? Hippoterus? Jo, läuft bei den. Hippoterus ist sogar weiblich, glaube ich. Weil das ganz. Äh ja, ist weiblich. Und Stalobor. Schadlopp ist auch richtig cool. So, wir wollen natürlich Ich habe bei der Okay. Machen wir Bürde, würde würd ich sagen. Und du machst. Äh <lacht> Kopf muss wahrscheinlich gar nichts oder war wechseln wechselbar dann machst du Kursi auf Hippoterus und ich mach auf Stalobor. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Er schaufelt aber <lacht> Kopfnuss macht keinen Sinn Knirscher. Bitte nicht auf Kursi, auch natürlich. Und es ist effektiv. ist tut mir leid, Kursi, Bruchrüstung. Verteidigung sinkt, aber auf eine initiative steigt Stark sogar. Bürde! Bam! Kack Sandsturm, ey. Na ja, komm, Kursi. Bis bist eine Weiterentwicklung zu gut zu brauchen. Deshalb werden wir mal... Äh, primano Brimano kämpfen. Ne, Houtini. Houtini habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Komm, Houtini darf auch mal wieder kämpfen. Was? habe ich bin gedrückt? Oh. Ja, die Dann greifst du an mit äh, Kopfnuss diesmal, aber richtig. Routini! Schau Schaufler! Oh nein! Oh, nicht sehr effektiv, <lacht> Vielleicht suche ich sogar Routini raus für äh, Glauber. Wir haben ja schon jemanden, der eine Pflanzenattacke kann, oder? Ja, nee, aber nicht, oder? Hm. Weiß ich gerade nicht. Hatte nicht äh, die der Pflanzen an ah, nee, mal kur nur. Hm. Hm. Eigentlich will ich Routine nicht raustun, ehrlich zu sein, aber... So wenig habe ich das Gefühl, dass das muss. Hä? Hm. Hä? Hm. Boah, ey. Lass doch deinen Kack Steinhagel. Kegutinia okay, bringt das aber nichts. Kopfnuss! Boah, es ist nicht sehr effektiv, leider. Grasmixer! Und oh, da ist es nicht da. Nein, kein G, da bist du bescheuert! Was ist denn das für ein blöder Kampf? Die haben sogar zwei Pokémon, sehe ich erst jetzt. Oh mein Gott, ich könnte gerade kotzen, ey. Meine Güte. mach Hypoteros zumindest down. Bitte. Und oh nein. Nein. Ua. kopf Kopflos. Yes. Okay, ich nur noch ein Pokémon. Wir kriegen Erfahrungspunkte, Level-Ups für Kursi. Endlich. Und Othi auch. Kursi wird sich wahrscheinlich entwickeln, oder? Kraftabsorber. Für Kursi. Ein Angriff, der die KP des Anwenders um die Höhe des Angriffswerts des Ziels heilt. Anschließend wird der Angriff des Ziels gesenkt. Okay? <lacht> ja. Machen wir doch mal rein, oder? Äh. Komm, kack auf Tackle. Wir haben Antikraft, Ist auch okay. Denke ich. Und anscheinend wird sich kursi wieder entwickeln, oder? Grasmixer! Das Digger, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge die Stadt erkunden und wenn ich das klein ist, sogar die Arena machen. Und leider schlafe ich jetzt wegen Gena. Mautzinger. Oh, so ein starkes Mautzinger kann ich jetzt nie gebrauchen. Ey. Synthese und du machst Doppelkickel. so nice nichts passiert super der stand der Sandsturm legt sich immer hin. immerhin Immerhin, etwas so und du machst mal Gegenschlag Stalobor ich will Stalobor tot sehen <lacht> nice Stalobor ist down endlich so Level ups für Kremi wir sind alle glaube ich jetzt so fast im 40er Bereich. Nice, nice. So synthese. Und es heilt sich um die Hälfte. Wie Genesung als ja. Angeberei. ach nö. das kann glaube ich nur noch. ne, das ist das. Das ist mich verwirrt. Aber mein Angriff schlägt stark. So, er hat Lucario. Lucario. Shirio Mautzinger kriegt aufs Maul von mir sehr effektiv und wir greifen uns selbst an. Gute Taktik. Das verwirrt wahrscheinlich jeden Gegner. Oder auch nicht. Aua. Du ist so ein Pokémon, das bafft sich pro Runde. Die ganze Zeit. Aua, aua, aua. Krass Mixer auf Lucario und Gegenschlag auf Mautzinger. Jetzt geht's aufs Null. Bam. Fast down. Weil ich im roten Bereich bin. Und krass Mixer auf Lucario. Pschsch, bam. Oh, ich mach so wenig Damage insgesamt. das war sogar ein Volltreffer. Ach, Kacke. Wisst ihr was? Dann habe ich ein Intellion, was viel besser ist in dem Fall. Oh nein, Swallow! <lacht> oh Mann. <lacht> da muss man einfach mal husten. Das passiert. Kratzfurie, Fatzfurie. Was also, immer, ich bin dumm. Okay, Intellion, zeig, was du drauf hast. Du hast den Kampf jetzt, sich wahrscheinlich Grusela äh, zu äh, zu Grusela entwickeln unser Chorasson. Ähm. Setz mal Gesang ein, ja. Und du? du Schießt ihn ab, schießt sie beide am Ende ab. Piu, bam. So, danach kommen wir endlich in die Stadt oder? Oder kommen wir erstmal ins Eisgebiet? Stimmt, es gibt noch ein Eisgebiet. der Level 45 nice, nicht mehr verwirrt. Gesang, gute Nacht. Nice. Sein und das Pokémon ganz langsam besiegen. Dem ist abschießen! Was? Es ist aufgewacht! Oh nervig! Jetzt kriegen wir auch die Animation, wie das Schutzschild hat. Wir haben es doch alle gesehen, Mann. Präzisionsschuss! Schieß es ab! Oh, da ist es down! Da geht er down, da geht er down! Okay. Kursi sogar Level 36 jetzt. muss ich doch mal entwickeln, oder? Hallo? Du wirst nicht glauben, die Pokémon von diesem Trainer sind stark und süß! Den Sieg es von mir im Schlusswerk auf. Allerdings bringt mich das in die rote Zahl. Und? kurs entwickelt sich nicht? 40 erst, oder was? Lass mich schnell meinen Terminplaner überprüfen. Die ganze Zeit über eine Liederlage zu lamentieren, führt ja doch bis zu nichts. Sie ist und trotzdem stark. Solche Pokémon passen am besten zu mir. Okay. Warum hatte ich jetzt... ...Kursi nicht entwickelt? Es ist Level 36. Hallo? Entwickelt es nicht mal? Vielleicht brauchen wir noch ein wenig. Sieht stark so danach aus. So. Wir sind jetzt im Eisgebiet, Leute. Eis, Eis, Baby. Eis, Eis. Schwadenfahrt, guck dich das an. Oh Gott, da müssen wir uns aber warm anziehen in der nächsten Stadt. Ein Sneebuna! ne, ein ich will weiter mit Weiterentwicklung, Snibula, aber ein Sneebel gibt es hier. Ich finde es so cool. Eins der coolsten Pokémon, die es gibt. Ich finde es einfach so cool. Es passt männlich und weiblich. Es gibt nur wenige Pokémon, die männlich und weiblich gut aussehen, oder? zumindest die Weibentwicklung passt weiblich und das hier männlich. Ach, keine Ahnung, ich bin dumm. Lass mich einfach in Ruhe. Ähm. Es ist Typ Eis und Unlicht. Das ist nicht so gut, wenn man considert, dass Eis sehr effektiv gegen Wasser ist. Und nicht kill natürlich instant. Super, da ist wir wieder Offscreen fangen. Aber Leute, in der nächsten Folge werden wir erst sehen, wie ich diese Route abschließe und die, äh, und die nächste Stadt erkunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da, schaut beim nächsten Mal vorbei. Ja, ihr wisst den Schmarrn doch alle schon Bescheid, haut rein.